Okay, also ich möchte euch was über den Anykey erzählen und zwar ähm, bin ich da durch Zufall drauf gestoßen, das ist ein äh, Prototyping-Board und auf der Frostcon hatten die Jungs, die das Ding äh, basteln, neben uns äh, einen kleinen Stand, wo so SMD-Löten gemacht haben und da konnte man sich eben so ein Gerät zusammenbauen. Und dazu möchte ich euch einfach äh, kurz was erzählen. Also bei uns ist das ja normalerweise so, wenn wir was mit Mikrocontrollern machen, dann nehmen wir normalerweise eine Art Mega oder vielleicht auch mal eine Art Tiny, also äh, AVR-CPUs. Die sind ziemlich günstig, weit verbreitet, ähm, können bis 20 MHz, wobei wir glaube ich bisher keine Projekte hatten, wo wir da wirklich mal ans Limit gestoßen sind. Und ähm, ja, man braucht halt einen Programmieradapter, muss sich so einen Stecker auf das Ding drauflöten, was mich immer sehr nervt, wenn man irgendwie ein kleines Projekt bastelt und die Hälfte des Routings für den Programmieradapter drauf geht. Oder alternativ, wie zum Beispiel beim Arduino, kann man sich dann halt noch so einen USB-Chip besorgen, den dann damit draufbauen, ist auch ein bisschen Aufwand und dann auf die Admin-CPU einen Bootloader installieren, der ein Programmiergerät emuliert. Und das funktioniert auch hervorragend, also ist gar nichts gegen einzuwenden. Ich meine, hat schon mal irgendwer bei uns was mit äh, PICS gemacht Irgendwie, ich finde, ich, sieht man die kaum noch, Finde ich mal interessant Also, ja, also einfach nur nochmal, um das nochmal so ins Gedächtnis zu rufen Und die Idee ist eigentlich, äh, warum äh, macht man nicht mal was anderes? Warum nimmt man eigentlich immer die admin cpus und äh, ich meine, wahrscheinlich hat sich auch von euch noch niemand so ernsthaft mal wirklich intensiv nach noch was anderem umgeguckt, was interessant sein könnte. Und diese Jungs, die den AnyKey äh, entwickelt haben, die haben das halt mal gemacht. Und die haben gesagt, äh, lass uns einfach so, ein, äh, so eine ARM-CPU nehmen. Und zwar nehmen die einen Cortex-M3, der geht bis 180 MHz. Und äh, ja, ist eben ein ARM-Core, 32 Bit. Und der hat eben so was Schönes wie... Äh, usb integriert das heißt man muss nicht irgendwie noch einen extra chip drauf machen oder äh, irgendwie extra verkabelung vornehmen sondern der hat usb integriert und man kann den da tatsächlich dann auch schon direkt drüber flashen. also was man letzten endes dann braucht ist eigentlich nur eine grundschaltung wie beim wie beim äh, Atmega, äh, und dann kann man das ding direkt benutzen ohne programmieradapter oder sonst irgendwas anderes und äh, was bei dem, äh, bei, den, bei der ARM-CPU auch noch interessant ist, dass die äh, mehrere äh, Power-Modes unterstützt, unter anderem welche, die dann den Verbrauch auf äh, 3 mA äh, senken. Das heißt, Aniki ist halt ein Prototyping-Board, ich zeige ihn mal, und zwar so groß, also verdammt klein. Und äh, ja, wie gesagt, die Software, also so ein kleines SDK und das PCB sind Open Source. Könnt ihr euch einfach auf der Homepage angucken, anyke0x.de. Und äh, ja, die Motivation, wie gesagt, von den Entwicklern ist einfach, dass, dass sie sich mal was anderes angucken wollten. Äh, insbesondere dann, wenn man halt bei einem Arduino vielleicht mal an die Grenzen stoßen sollte, kann das halt sehr, äh, sehr interessant sein. Und letzten Endes ist ja auch eigentlich nicht viel drauf. Das sind 16 Bauteile plus äh, Knopf und Buchse. Also da ist eine CPU drauf, ein Quarz, ein paar Widerstände, Kondensatoren und noch ein Spannungswandler. Und genau, ich lasse das jetzt gleich auch mal durchgehen und das ist eigentlich schon alles. Das heißt, das ist genauso eine Grundschaltung, wie wir sie eigentlich auch überall benutzen, aber die CPU ist einfach viel intelligenter. Und ja, die Größe sind, wie gesagt, ich bin wirklich klein. So, Und das Ding läuft auf äh, 72 MHz, was ich echt erstaunlich finde, weil es ist einfach unglaublich schnell. Und der typische Stromverbrauch liegt bei 18 Milliampere. Ich weiß nicht, ob da jemand Erfahrungswerte bei Admegas hat oder weiß jemand, was die für äh, Eigenschaften haben. Aber der, die Powerdown-Modis sollen halt äh, echt gut sein. Also vielleicht irgendwie was so Richtung Batteriebetrieben kann man da vielleicht ganz cool mitmachen. Und äh, die CPU, die da drauf ist, ist ein LPC 1343, der hat eigentlich, glaube ich, 40 oder 44 oder 42 Pins. Äh, und ziemlich viele IOs, davon haben die aber jetzt letzten Endes auf dem Board nur 23 rausgeführt, was aber wahrscheinlich auch schon für die meisten Projekte reichen dürfte. Und ansonsten hat es noch ziemlich viele Timer, zum Beispiel zwei äh, 16-Bit, zwei 32-Bit-Timer, einen Watchdog und einen Systic-Timer äh, und die üblichen Späße, die ja auch von den... Von den äh, Admins kennt und ja das besondere ist eben für mich der usb support und wie das programmieren dann letzten endes abläuft ist ihr klemmt das ding an den computer und es meldet sich ein mass storage device was ihr dann mounten könnt und theoretisch nimmt ihr dann einfach nur die kompilierte firmware und äh, kopiert sie da drauf allerdings soll es da irgendwie einen linux kernel bug geben dass man den nicht kopieren kann sondern dd benutzen muss das heißt aber wir haben das jetzt an einem Mac getestet und da konnte man es einfach kopieren. Und sobald man das drauf kopiert hat, resettet man das Ding und die Firma läuft und es wird auch nicht mehr als Massenspeicherlaufwerk eingebunden. Und wenn man es neu flashen will, dann seht ihr auf der Platine sind zwei kleine Kontakte, die ihr einfach brückt und wenn das Gerät dann wieder neu startet, dann könnt ihr wieder Dateien drauf kopieren bzw. viermal Jetzt wollte ich euch noch, also viel mehr ist mein Vortrag gar nicht, jetzt wollte ich euch noch zeigen, was ich ganz cool fand, wie wir das Ding zusammengelötet haben. Dafür habe ich jetzt einfach mal ein exemplarisches Video rausgesucht zum Thema SMD-Soldering mit Heißluft. Das fand ich extrem cool und vielleicht mal dazu, wie das generell abläuft. Ihr habt also irgendwie super kleine Strukturen, wie auch bei dem Ding. Und was ihr letzten Endes macht, ist, ihr fixiert das dann an zwei Punkten mit einem Lötkolben und äh, macht dann ähm, Flussmittel drauf. Und dann könnt ihr mit ein bisschen Lötzinn, was ihr auf der Spitze habt, einfach mit dem Lötkolben drüber gehen. Und äh, ja, das, das sorgt dann halt dafür, dass das äh, Lötzinn einfach auf den Kontakten überall hinfließt und die Bauteile ziehen sich dann tatsächlich auch in die richtige Stelle. Das finde ich sehr praktisch. Also ihr habt beispielsweise einen Widerstand, macht ein bisschen Lötpaste drauf, setzt das Ding drauf, dann klebt das ja schon so ein bisschen und dann haltet ihr die Luft äh, drauf und die ziehen sich dann an die richtige Stelle also hier macht er jetzt äh, Lötpaste drauf und dann ähm, kommt nur noch das Heißluftgerät, wird drüber gehalten und dann sitzt es schon, ihr braucht also gar nicht mehr irgendwie noch den Chip berühren, wo er dann wieder verrutschen könnte oder was auch immer Ja, da macht er jetzt irgendwelche komischen Experimente. Ich skippe also mal kurz. So, jetzt heizt er das mit der mit der Heißluftpistole auf oder mit dem Heißluftlötkolben. Und äh, das ist jetzt praktisch schon der Lötvorgang. <lacht> und fertig. Okay. Und das äh, fand ich echt super angenehm und ähm, die zwei Jungs meinten auch, dass so eine Lötstation irgendwie nur 80 Euro oder so kostet. 80, 90 Euro. Also so eine, so eine Heißluftstation. Ne? Okay. Er meinte, die billigen von Konrad reichen aus. Okay. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man die richtige, eine richtige Düse hat, weil wenn der Luftstrom zu stark ist, dann kann es schon mal sein, dass die SMD-Teile halt einfach wegfliegen. Und die <lacht> findet man dann halt nicht mehr wieder. Aber also ich hatte da kein Problem mit, bei mir hat es gut geklappt. Haben also auch die Widerstände damit gemacht? Genau, alles. Ja. Also echt, also es ist jetzt. Eine Innovation, aber ich kannte das noch nicht und ich fand es cool. Äh, nee, die Button einfach auf der Lötpaste. Und das reicht. Ja. ja, das wollte ich euch eigentlich schon zeigen und das war auch schon mein Vortrag. Also wenn ihr noch Fragen habt, gerne. Ja. Wie viele pdm äh, haben die, äh, sind dort? Äh, drei pro Timer, soweit ich weiß. Also theoretisch zwölf. Aber ja, wenn es halt aufgeht. Ja. Irgendwas würde ich gerade noch sagen. Achso, was ich vielleicht auch noch sagen wollte: Das ganze Gerät hat mich jetzt äh, 15 Euro gekostet. Das heißt, die Kosten sind halt, äh, ich glaube, ich würde sagen, in einem ähnlichen Rahmen wie Admin-CPUs. Das hat halt einfach nur ein bisschen mehr Dampf. Ich weiß auch noch nicht, was ich damit mache, aber ich wollte es haben. Und ähm, ihr, könnt dann auch unter, ihr könnt dann auch einfach unter Linux die äh, Gnu-Arm-GCC-Cross-Toolchain um, installieren und direkt äh, kompilieren und flashen fertig. Gut, dann vielen Dank und bis später.